Hallo, ich bin Finn und Bachelorstudent am Sportbusiness Campus und am besten am Studium gefällt mir, dass das Stadion dein Studienort ist und du mit deinem Studienmitglied im Projekt deinen Heimatverein unterstützen kannst.